Ja, hallo und herzlich willkommen bei Jan und Maxi. Heute können wir leider nicht schneiden und Intro und sowas alles. Können wir leider nicht machen, weil ich meinen Laptop nicht dabei habe. Aber wir können trotzdem filmen. Das ist ja auch was. Ja, wir machen jetzt eine Challenge. Und zwar... Die unterwasser -Challenge. Ja, wir legen uns jetzt in diesen See. Bach. Ja, Bach ist ja das Gleiche. Und wer... Länger aushält, also wer eher aus dem Fluss rausgeht, also beziehungsweise aufsteht, der hat verloren. Und wer länger drin bleibt, hat die Challenge gewonnen. Wir müssen uns danach Bestrafung aussetzen. Okay. Der Verlierer kriegt die Bestrafung und zwar kriegt er Ketchup auf den Kopf. Auf den Kopf. Das heißt, wir wollen Jetzt okay. Aber wir gehen noch nicht rein. Wir wir erst ein bisschen, das ein bisschen Wir müssen erst, wir müssen uns reinstellen. Wir haben, wir haben wir haben ein paar, wir haben weniger als alle mit der 30 zurück, um uns alles machen zu können. Okay. Drei, Drei, zwei, zwei, eins, go <lacht> Wie das aussieht. Er sieht aus wie Leichen. <lacht> Boah! Boah. Boah. Ich gewonnen? Ja. Yeah. ja. Nee, ja, ist doch ich rausgegangen. Oh nee. Boah. Kannst du das machen? drin stand, weiß ja noch warm, aber als man sich hier ja hingelegt hat, ja, wurde es noch mal doppelt so kalt. Und? Vierfach so kalt. Und? Es war richtig kalt. <lacht> <lacht> Ganz ist ja. er rausgegangen, er hochgekommen und rausgegangen. Ja. Ja, später Ketchup auf den Kopf ja. <lacht> und dann denken wir uns jetzt noch ein Schöneres auf, die wir hier machen können, auch mit Bestrafung und wir sind jetzt hier am Campingplatz, die paar Tage jetzt noch von der Woche und nächste Woche auch noch. Ähm wenn ihr das Video seht und noch weitere Sachen habt, die wir hier machen können und plus Bestrafung natürlich, schreibt einfach unten in den Kommentaren und vielleicht machen wir es ja für euch. Und jetzt lege ich mich zum Abschluss nochmal rein, weil das eigentlich sehr kalt war. Aber ich lege mich jetzt auf den Bauch. Okay. Davon können wir ja auch mit, mit nicht mit irgendeiner Scheletten. Oh. Oh. Drei, zwei, eins. Ah. Oh, wenn der Kopf richtig im Sand drin ist, ne? Mhm. Dann kommt das Wasser unterm Sand so hoch und drückt dich hoch. Das ist richtig arschkalt. Das, das Denken, dann denkt man, unter 0 Grad, oh, Grad wäre das doch eingefroren, das Wasser. <lacht> <lacht> Dummes Kind. Boah, jetzt habe ich schon Bier ausdrucken. Ja, weil du oh. dumm bist. Ich habe hier noch was. Kann ich wegmachen? Ja, kannst du auch ja, raus. Für das nächste Video, ja, schreibt es in den Kommentaren. Sie machen doch eh noch die Bestrafung. Ja, wir hatten leider keinen Ketchup mehr, deswegen nehmen wir jetzt Senf. Drück okay, mich mal ein bisschen. Ich grüße. Ey, magst du so viel? Reicht, reicht. Und jetzt lass es mir dann verteilen, weil das ist langweilig. nicht. Schöne Haare. <lacht> Gut, dass ich sie von mir bekomme. Und jetzt der Hochstyle. Style sie oh. hoch mit dem Sieht meine Haare Ja. Ist da eine Flügel drauf? Nein. Nein du die ist musst gelb. Sieht sie aus wie blond gelbe Haare. <lacht> ich. Ah, es kommt mit Kopfhaut drauf. <lacht> Das ist so. <lacht> Jetzt duck dich mal, dass man das auf deinen Kopf gucken kann. Oh, Ding. Okay. Jo, das war's mit unserem Video. Ich wenn hoffe es, es hat euch gefallen. Wenn like es liked ist und abonniert uns. Und wenn ihr noch welche Ideen habt, schreibt in die Kommentare. Ja. <lacht>